Jetzt hab's sofort nur noch so in der und ich weiß... Jo... Jo, <lacht> Ari schickt mir bei einem Nachzeichen die audio -Support. Äh, äh... Ja, das kenn ich! <lacht> okay. Warum, oh mein, sind eine, das kenn ich. warum ist eine Mundwinkel in eine andere Farbe als dein Mund? Hast du Schoko? Du hast Schokolade in dem. Mund. <lacht> <lacht> das, ist, das ist nicht meine Mundwinkel, das ist Schokolade. <lacht> Okay, geh mal ein bisschen zurück, ey. Ach nee, hast du deine Backen? Oh. Ja, ja. Die sind rot. Ach, die Bettchen. Oh, was Scheiße an den Backen. Der hey. ja, da kommt Monster, da kommt ein Junge, da kommt Schwein pusht gerade Lukas, mies. Ja. Ich dachte, ja, ja, das ist ein demon Kennt ihr doch diese demon Ja. Uh, yeah. Ich dachte, das ist ein Demon-Schwein. Ich dachte, Ja. Ich dachte, das ist schwein Ich ein Okay. Hallo, ja. herzlich willkommen zu der ersten Folge von Minecraft Magic Loop. Falls du dich fragst, warum heißt es Mike Magic Loop und warum macht der Typ so eine kündige Anmoderation? Ich weiß es auch nicht. Mit dabei sind die beiden. Lukas. Hallo! Und Nico, auch bekannt als Sir Steve. So cringe war die Anmoderation gar nicht. Oh, ich habe nur drei Baten bekommen. Hier, also nicht. Ich ah. kann nicht mehr Step-Draw Teilen hier. Ja, wir spielen in 1.7 mit ein paar Mods. Ja mal gucken, was so aus wird. Das war auf jeden Fall der erste Versuch. Kann ich Hundertprozentig der erste Versuch. Ja, ja das du, glaube ich, mit jedem Neustart. Zwei Bücher hier, welche kann ich weg. Kann ich die ja. wegwerfen? Die ja. Startleiter. Das heißt, hier gibt keinen Neustart. Das gibt's hier nicht. Was hast du unter deinem Kopf? Oh, du willst ein Battle? Oh. Was ist das? Jo, jo, jo, jo. Warte, was hast du gemacht? Oh, oh mein Gott, wie schwer die Quest war! Ja, schwer. sind die Tiefen aber handen. Leute, wir... Einer muss... Ihr fahrt Holz? Okay, wir fahren alle Holz. Ich find's so... Also okay. Einer holt sich... Okay, wofür? Das war wohl so. Ja, diese Wandernde Kerzen. Heißt wandernde das? Kerzen? Achso, nee, <lacht> ja egal. Warte, wie heißen die? Wundernde ja, Kerzen? Okay. Das sind wandernde Kerzen, okay? Na, das sind keine Wundernde Kerzen. Ab jetzt sind das wandernde Kerzen. Was du ist das denn, wie Was ist das denn, ich geht Du, e du, du <lacht> läufst in deinem Spitzhacke. genau damit ab, und wir läufst halt noch ein Eisweg von <lacht> <lacht> ich bin eigentlich in Krieg genommen bei der Spitzhack. Es wird schon Abend, schon wieder, ich würde sagen, wir Vielleicht müssen uns jetzt hier holen und dann... Warte oh, ich einfach in und dann gehen wir ran. Ich hab schon sieben Fleisch. Ich war noch ein ist. Okay. Ich hab schon 7 ja, so. Eisen. Was hm, das Ich dachte, das keine Rechte hier, ja, oder? Was ist los? War unten, wo ich gebaut habe, zwei Eisen, Habt ihr nicht mitgenommen. Leute, fahren wir nach. Ich kann aber so, <lacht> <lacht> also, <ich kann> <lacht> <lacht> <lacht> das auch. so! ich <lacht> hab's Ich hab's Ich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 Okay, wir sollten dann mal runtergehen, ich kill das. Wo bist du? Äh, ich lass ein Zombie-Befreund. Aber an. bei der Höhle da gegenüber. Nee, ich komme komm runter in so Zombies. Ah, hier ist aber eine mega mega fette Höhle. Julius. Mega fette Höhle. Jo. Zahnkompliment auf ihn. Ey. Du sagst so viel auf das Kompliment. Ja, aber bald bin ich mal nicht drauf. Okay, wieso kannst du das hin? Ich bin Ich bin halt nicht drauf. Okay, hey, komm mal runter in unsere kleine Cave, die wir gebraucht haben. Ja, ich bin hinter dir. Aber ich bin einfach. Ähm. Tschüss, Kreuzkohle. Hm? Ja, diesen Baum hier. Ich hab keine Holzkohle, ich fühle gerade holz abbauen. Aber ich kümmere mich hier einfach um die Umwelt, weil ich bin halt einfach sehr umweltbewusst, ne? So kennt man nicht. Ich glaube, ich hab den Halb-October, weil ich hier irgendwie wieder sein will. Nein, also von mir. Ich kann so vorstellen, hier es braucht zu leben. So machst du auch. Aber nur, weil da diese komischen Holzkohle an der Seite so sind. Nein, ich finde einfach die Farbe-Schönerische. Nein, ich meine, wir reden da nur aus, wie man sagen muss, die Ja, aber... Also, weil ich sehe keinen Baum, der abgebaut wurde, ist ja alles schön. Gut, ne? Nein, also, ich hab den Baum nicht komplett abgebaut gegen den. ja. ja. Dings. Diese komischen, nervigen. Oh das ist zu groß, wir wollen den erst ab. Seid ihr jetzt in meine Cave gegangen? Nein, Ja, wo ist deine Cave? Ja, ich hab 45 Kohle. Ich hab was. Oh, ich hab so Ich hab, äh, auch Kohle gebaut. Auf mysteriöse Weise gefunden. Okay, gut. Mal, ich hab die gerade gefunden. Oh mein Gott, das ich Fackel. Ja, war Ja, aber... Das liegt an der Kette. Nee. Dann musst du bist erst an der Kette. Stufe Oh. Endlich. Ich bin erst mal aufgestiegen. Ich bin jetzt rein. <lacht> ich glaube, ich wir, es... wir sollten fürs Erste nicht schwinden. Ja. Äh, wollen wir mal... So, ...wollen wir das, das Essen aufteilen? Ja, gute Idee. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt erst mal meinen, denke ich, oder? Ja. Hört sich ja klar Also klar Ich glaube, wir werden das zu wahrscheinlich vorspunnen, oder? Ich verstehe mich, ich hoffe. Jo. Aber ah, da kann man doch gar nicht beweisen, dass das alles gefahren wird. Du könntest jetzt ja theoretisch schon einen geschebt haben. Okay, ja. Ja. Ja. Guck doch mal an, dass du jetzt still Cheater bist. Ja, aber du schnallst uns ja mit rein, deswegen bist du denn gewollt, dass ich kein Cheater bin. Ja, ich kann das ja, ja nicht deine nicht sein. Oh, stimmt. Du oh, kommst voll in der Ah, ja, okay. In der Rollheit kommt drin, ne? In der Rollheit. Ich bin es ich glaub in My Mother, was wir hatten ganz schön soweit. Hast du Emerald Armor da macht dann? Ja. Okay. Darf ich hätte ja nichts. Also ich glaube es gibt sogar zwei Emerald-Pferd. Ey, wir haben sogar zwei Emerald Armos. Okay, ich muss auch wieder das Illuminate-Pack dran. Eins hat 8 Damage und das andere hat sieben Damage. <lacht> hmm. Nee, das eine hat glaube ich 8,125. Ja, sorry. Ja, ich kenne das halt. Toilette-Schmutz schon hier drauf. Bei allem also halt, lass' du so eine Arena bauen und dann haben wir diese Newton creatures bekämpfen. Oh, nein, du, ich versteck' die nicht. Ich kann mir das auf sie, aber wir können ja wirklich was auf bauen. hier bauen. Wir werden bestimmt Mew-Creatures. Aber springt das Gelände eine Seite drüber? Oder Creeper? Dann bauen wir die danach wieder aus. Ne, ja, wir können ja uns zum Zauber machen und damit auf sie danach bauen. Ich weiß genau, welchen du meinst. Mhm. Okay. Ich habe kurz vom Verwundern. Ja. Haben wir schon alles? Okay. Aufgefallen ist, ich habe letztens mit Arich halt ähm, so ein bisschen geredet, auf Stream. <lacht> ja, und äh, dieses Stream hat also mir dann irgendwas später nach und nochmal angehört. Und dann ist ihm aufgefallen, wie oft ich eigentlich in dem Spielchen also sage. Aber also. <lacht> <Und> da <dann> habe <lacht> ich wo bist du? du ich, ich, ich, ich, ich... Ich... Ich hab mich klar, dass bewegt. In der Lava. Ja, ja. Ich hätte nicht, das Lava nicht bewegt. Ja, aber nicht so viel. Ich verbrenne. Ach, äh, so. das passt. Ich weiß ja dein Koordinat mit dem Ja, den Wischen. Ich ja, hab von allein. Ich aber bin ja. nicht so sicher, das hast du schon öfters gesagt. Ja, also... Das keine Dias. Was ist das für ein Erster-Runde? Safe Tickers Construct. Oh. Ich denk schon. Nein, ist gar kein Problem, für mich. alle Gärzen habe ich noch. Äh, so, das hört sich ganz fast also gut an. Ja, ich hab alle Binge mit der Böse. Ja, die Ich hab alle Binge mit Ich hab oh, auch oh, alle Binge mit der Böse. Böse Böse. Eigentlich kennt ihr äh, Soul Lavacross, ich empfehle euch das nicht abzubauen. Was? Soul oh. Ja. Wenn du das abbaust, dann äh, kommt Lava aus. Was denn? Oh, wo ich denn? Den vertraue den ich nicht. Ja, okay. Mach mal. Schön. <lacht> Schön. Warum sind wir jetzt so unten? Äh, warum nicht? Wir sind schon vor elf. Was? Klar, dann ist es mit... wieder. Komm, erst einmal Eis. Eis. Eis. Eis. Okay. Eis ist viel zu nice. Und hier, ich glaube, kann ja nicht durch die Name Okay. okay lauf. Cool. Ja! <lacht> <lacht> ja oh, ist seh jetzt! <lacht> <lacht> ja, aber ich baue jetzt. Hä, die sind hier? Ja, die baue ich beide. Ich, habe... ich weiß doch nicht, wann, wo die sind. Ja, aber, nicht, um Zeichen. Ja, aber das ist das gadget? Das ist absolut nicht, legit. nicht. Was? Aber wir haben nicht gerecht. Und? Ja, das ist ein Legend Exploit. Ja, aber wir wollten in der keine Bugs oder nicht so Oder irgendwelche Tricks. Ja, das ist wir wir zum Beispiel die Boster, die ist. ja, ja das die und das ist. Und die können die Legit machen. Machen wir hier Und haben eine Sache. Äh, wenn wir uns können. Also gehen her. Ja, damit wir nicht so irgendwie in laufen müssen. Nein. Das ist hier Nein. Nein! Nein? Okay, er wusste ich, ich hab Schluss. Und Äh... Nico, Nico, Nico, Nico! das ist rein! Hast du Wo ist das Wasser müssen. Nico! Okay. Nico, mal kurz anfählen. glaube ich, Du nicht direkt neben aufgeben? Ich hab den nicht aufgegeben. Ja. Weil, wenn er dann hättest bekommen. Okay. <lacht> <lacht> <lacht> oh ist das du, du, du. Guck mal, was ich dachte, was Diamonds wäre. Ah, Kulturpass. Das ist gut. Ah, cool. ja, ja, ist ist. Also, oh. ja, ich was Diamonds. Halt's auf! Schade. ab jetzt explodiert er auch nicht. Dieses. Ja, aber das hat kannst doch noch <lacht> Der sagt uns ich zwei Teufel auf seiner Schulter. Ich bin sogar der berühmt, für den schönsten Rekungetreifen. Er sagt, tschüss, die du Tschüss, Das so, ein das ist so <lacht> Teufel. Also normalerweise ist, das Engel -Teufel, aber <lacht> das ist ein Engelteufel. <lacht> Ach so, nein, zwei Teufel. Hahaha! macht das so richtig, und wie so, mach ich schon aber weil so ganz okay. <lacht> der gute Teufel, G Gibst du noch einen guten Teufel? Ich glaube nicht. Das bin ich. Das ist ein bisschen guter Fall. <lacht> oh mein Gott, ich hab die Spinnen geklappt. Weil es gibt hier ja riesige Spinnen. Ja. Weil das so von beiden ist, es gibt irgendwie so ein bisschen zwischen Spinnen und Schwein. Ja, das ist ein guter Kühlschrank. Und das war das. Das heißt, der ist incomplete. Ja. Moment, deshalb alle erstmal nicht anbleiben. Entstand nicht der Krieg, wo ich das nicht schweigen? Ja. Oh, da läuft jemand direkt an ja, den Müll dran, aber ich glaube, du freust dich. die vom Oberkörper, ist vom Körper, die X und Y-Fekten okay. hat, ganz mal Du bist ja über die Mechanik vertauscht, Steinschwert zusammenzukraften. Ich habe ein Eisenschwert. Ja, warum wirft dann ein Steinschwert weg? Was für der Eisenschwert kaputt ist? Dann Verkauft ich mir ein neues. Wenn ich kein Eisen hast? Komm, ich bin ein Steinstern. Aber du hast doch schon. Du hast doch einen Steinstern ja. äh, da weggeworfen. Du hast ja keinen müssen. Du hast so diese eine Hund, du lässt so deine Bananenschale fallen und er isst die einfach. Was für eine Bananenschale fallen? Ich hab noch nie einen Hund gesehen, der Bananenschale isst. Ja, weil du die Sachen bist. Jetzt hier ist alles was von mir Ich jetzt ein Timer zu starten. Du hast den Hottel heute schon hey, ja, weggeworfen. Ja, ja, da hast also nicht das essen gegangen, hm? Das hab ich. Ich kann nicht nichts abgeben. Gönn. Schlagt Wie viel habt ihr denn? Zwei Food und Null Eisen. Ja, das heißt, du mir alles verbaut. Gönn, wir schon haben. <lacht> okay, Lukas, okay. den Essen hast du... Zwei. Zwei. Okay, das passt, das passt ja. Dann gebe ich mir zwei und teile es durch drei. Da bleiben zwei übrig. Dann nehme ich die einfach. Oh Lukas, wir stecken jetzt zusammen ab und kriegen einen Loot. <lacht> Dachte ich mir gerade auch. What? <lacht> ja. also, also wir sind uns einig. <lacht> okay, das nehme ich mir. Für was? Ja, damit ich mich vorbereiten kann. Um mich selbst umzummeln. <lacht> das ist falsch. Okay, ich nehme meinen Ofen mit und gehe. Du hast mir meinen Ofen geklaut. Wer hat mich da passiert? Okay, sorry. <lacht> <Will> wir tauschen. <lacht> ich wir so gehen wir hier Was ist das? war's. aber nicht so weit weggehen. Du, wo bist du hingegangen? Ich muss ein bisschen in die Richtung gehen. Wir raiden den Dungeon. Oh nein, nein, geht doch nicht in die Richtung. Fuck. Den Hardcore-Dungeon. Mit den sniper skill hin. Das ist doch ganz mal so schwer. Ja, für uns aber jetzt aber war alles in unserer unsere Situation schon. Und Da seid ihr, oder? Nein, aber man kann den cheesen Wir wollen den aber nicht cheesen! Das ja, das sind wichtig. Ich glaube, das, glaub, das ist ein Boss-Dungeon, Boss oder? Also das ist kein Boss drin, aber das sieht ziemlich bosshaft aus, meine ich. Also böse. Bosshaft. Oh, apropos ja. Böse, da ist ein chance cube Also aus diesen Würfeln können random Dinge rauskommen, die meistens schlecht sind, oder dich umbringen oder dich auch in Badrock einsperren. Ja, so. Also, dann. ich, ich habe nichts dagegen, okay. wenn du der hast. Das ich sehen. bekommen. Dann ich jetzt irgendwie keine Ahnung. ich gehe nur noch die Ich gehe da rein? Wann muss ich erstmal eben, erst eben auch zum Leben tun und uns dann niederlegen oder setzen oder wie das heißt? Okay. Ja, äh, ja, äh, Okay, okay, wir werden uns den hier in ja, ist so. wir, wir bauen hier, hier so ein Lager mit Betten und Namen und vielen Warten und das äh, wir immer wieder und probieren es. Ja. Okay. Okay. So, heißt, das so okay. okay. Okay. Okay. <lacht> ja, Was das ist, das da eine Minimore-Barry. Äh, ja. Also ein Busch, ne? Den Busch habe ich auch. Ich habe auch einen iron barry Ende Handicott ja, glaube ich, auch so Dann Stack, immer das nicht alle die Mitte. Was ist Du hast auch einen Eilrohr-Busch. Ein ja, wo brauchen wir den? gar nicht, oder? Und ja, dann läuft da Eisen dran. Um mich zu stacken. also stack den, Würfel auf mich. Ich, glaub, ich glaub, für Lukas, glaub für Lukas gibt's sowas, die Items, die man gar nicht braucht, nicht. Wie gesagt, er ist der Hund, hinter die Banstammung vom Boden ist. Ja, aber ich kann die Items auch wirklich gebrauchen. Er äh, äh, isst sie nicht, er sammelt sie ein, und steckt sie in die Hosentasche. Das war. das war ein Beispiel. Ja Leute, ich habe Kisten gefunden. Ich hätte du Items weg, die ich gebrauchen kann. Warum soll ich die nicht mitnehmen? Vertical Talk! Was ist das? Kreide. Das kannst du Asmaiika benutzen. Ja. kann man auch das also, Boden machen, ne? Die Hauptmod hier ist Asmaika und da kann man Zauber machen. Da kann man äh, so Zauber und das ist so generell für Zauber und Magie. Aber das, ich glaube, also das mit der Kreide ist so eine andere Mod. Also mit dem Portal mit der Kreide. Äh, das haben wir auch, das ist... Haben das Ne, das haben wir nicht, das ist irgendwie Monik oh. Runic oh, Dungeons oder so. Haben wir das? Ja, was haben wir? will ha Ja, hab ich doch ja. gesagt. Äh, welche braucht man dafür? Ne, das ist sogar die. Nico hatte recht. Das ist nicht die, die für das Magical Das Ist, eine andere ja, das ist So, nicht. so das eine, das, weiß. das steht da drunter, Irgendwie so ganz komisch und dann... weiß ich nicht. So eine komische unendliche Dimension oder so, mach ich. Ja. Oh, Nico. Aber wir haben Pilze, Leute. Lass uns Pilze konsumieren. <lacht> <lacht> oh ja, jetzt gibt wieder alle Pilze. Alle Mitteilung. Okay. Recht auf Nico kriegt 2, ich krieg A um, das ist eins. Rechte Aufteilung. Leute, mit dem Doggy charm könnt ihr instant einen Hund spawnen. What? Und ja. rechts kriegt auf den Boden. Oh mein Gott. Kann ich die wieder einsammeln? Äh. Kann ich mit meinem Schwert wieder einsammeln? Ja, aber wieso kann ich den nicht? Ich glaube, wir dürfen uns das nicht verschlagen. Ich, ich kann den nicht umbringen. Ich kann nicht. Ich... Ja, den nicht. Nico, du, kann du kannst versuchen, überhaupt, du den schlagen kannst. Mein Hund. Ich schlage deinen Hund nicht. Probier's. Wir werden ja, nicht die Hunde Ey, wir cutten das raus, wenn, Hunde, wenn wir die Hunde ermorden müssen. Weil ja, ich glaube, hier ist ein Wilderort zum Leben, oder? Hier? Ja, an diesen drei an diesen äh, drei dann drei, drei Ah, schon in der Mitte, oder? Hier, ja. Was? Ja, ja das ist nice. Da ist, hier ist nice. Äh, wo seid ihr? Oh, wo bist du? Bei diesem riesigen Ding oder was? Äh, da ist ja dieser riesige Berg, der alle äh, den Wald hier abfackelt, in dem wir leben wollen. <lacht> ja, aber da, äh, daran ist ein kleines Fichtenbüro. Wollen wir die Lava auch... Äh, von der rechts oder links Fichtenbüro? Es gibt zwei, eins, rechts links. Alter, Jun, das sah gerade aus, als hätte ich die Kugel mit meiner Faust gewonnen hätte, weil du da plötzlich in die dem Schwert bist. Jun, wenn du hier jetzt hier alles zerstört, dann hast du die. Du kannst max Wolle. <lacht> in jeder Farbe. Ach so, du hast vier Wolle von jeder Farbe bekommen. Ja. Und gebranntes Kuhfleisch. Ich glaube, ich nehme aber erstmal nur die braune mit. Nein, Oder ich irgendwie kann ja, man nichts ja, so bauen. Hier ist so ein Würfel. Hier sind so zwei Würfel aneinander. Entschuldigung. Leute, Entschuldigung, hinter dir. Entschuldigung, ja. du lass hier unser Haus bauen. Wo? So. Aber auf der ja. Stein auf der Steinfläche. Ja, das ist perfekt eigentlich. Äh, ich, ich, ba ich baue jetzt zwei Würfel hintereinander. Ab, ne? Wo bist du denn? Bisschen machen wir Okay. Ok, Okay, du aber warte. Oder teilt euch die auf, du Lugas. Leute, ich hab, ich hab ne viel bessere Idee. Wir können Kühe hier einspenden, direkt mit Kufa machen. Oh ja. Dann nicht so viele töten. Ich hab... Äh, egal. nichts passiert, alles gut. Achso, warum tötest du meinen Hund? Ich dachte, das sei mein eigener. Warum willst du den Hund töten? <lacht> Ich mal, komisch, mir das Doggy-Chan droppt! Du machst den Biss! Du bist dich! Ey, schnell hör auf deine eigenen Hunde zu tun, nicht? Also wirklich? Das, das, geht nicht. Das, das, geht nicht. das geht nicht! Die Leute werden dich nicht mögen! Das geht nicht! Ey... Äh, was ist Tim für ein Das ist meiner? Das ist meiner, okay. <lacht> ich hoffe, Tim wird nie du wieder. Kannst, du kannst kommen ja, ja, wir bauen die chance ab. Nee, warte, ich äh, werd kurz die Kühe einsperren. Dann bauen ich wir mal ja. Wer will anfangen? Wir machen gleichzeitig. Ich bin gleichzeitig. Ich, die ich, ich links und du rechts. 3, 2, 1, los. Oh nein, das ist ein Wild. Es äh, ist ein Wild. Nico lauft. Flau, flau, flau, flau. Oh mein. Nico, der... Der... Also wir werden alle so ein Dab anwenden. Fucking äh, äh. ein Wie schlecht. Okay, Nico, komm mit. Zu wir Inventar sortieren. Okay, dann hoffen wir natürlich, euch hat die Formel gefallen, wenn ja, dann gebt doch mal ein Like und schaut bei Julio auch vorbei. Schaut bei Nico vorbei, schaut bei Paul vorbei. Schaut bei Paul vorbei. Schaut bei, bei Scheiders vorbei. Nein, schaut nicht bei Scheiders vorbei. Dann würde ich sagen, ich, wir wünschen euch noch eine gute Nacht oder einen guten Morgen oder einen guten Tag und tschüss. Tschüss.